strong, ganz genau. Frau Adelt, dann gebe ich äh, an Sie die Frage noch mal weiter, ähm, in, in eine etwas andere Richtung gehend, ähm, denn wie sehen Sie denn die Chancen äh, oder eben auch Probleme, wenn es äh, um den Übergang geht von äh, der einen Schulform äh, zur nächsten äh, oder vom Gymnasium, vom Abitur zur Universität oder in die Ausbildungsstätten? Ist da ein größeres Problem zu erwarten? Das eine ist eigentlich die Legitimation und da kann man sich sehr lang dran aufhalten und fragen, wie gerecht ist etwas, wie gerecht ist eine Abschlussnote? Das ist eine eigene Debatte. Ansonsten muss man schon auch sagen, das ist der Stempel, der einer uns allen ist. Wir haben einen Periodeneffekt. Die Corona trifft uns alle auf unterschiedlichen Ebenen. Das sind nicht nur die Abschlussklassen, die sind natürlich noch mal besonders unter sozusagen unter kritischer Beobachtung. Ähm, ich denke, dass viel Möglichkeit darin besteht, die Übergänge zu entdramatisieren, sie nicht, also wie entsprechend hier in Bayern, so mit den starken Anforderungen der gleichen Latte, die genommen werden muss, sozusagen zu betrachten und darüber, das darüber zu regulieren, dass das System sich selber reguliert. Jemand, der auf die Universität geht, obwohl er da nicht richtig ist, verlässt die Universität wieder. Und jemand, der aus Gymnasium geht und da nicht zurechtkommt, tut das auch. Und ich glaube, dadurch, dass uns Corona alle erwischt hat, werden auch die Lehrkräfte, Herr Blume und andere, auf diese Jahrgänge mit besonderen Augen schauen. Und das sind die, die entsprechend übergegangen sind aus der Zeit. Aber nicht nur auf die, sondern auf alle, auf, das, auf alle Schülerinnen und Schüler zu dieser Zeit.